Schönen guten Morgen! Wir sind im Arntal heute. Wollten wir schon lange machen. Und für uns geht es heute auf die Schwarzensteinhütte rauf. Aber auch schon lange im Programm. Die geht da rauf, gell? Genau. Die Richtung. Hinten auch. Genau. Aber wunderschön wunderschönes Tal. Und es sind ungefähr 1000 Höhenmeter Treten, 1000 zum Tragen. Also recht eine coole Sache. Vor allem ist es halt unten relativ gut noch. Und im oberen Bereich ist es so klassischer Wanderweg in der Gegend. Also, sollte alles machbar sein. Schneereste haben wir doch noch ein paar vom letzten Winter. Das wir haben jetzt Ende August dieses Jahres. Also, ich vermute, wir wird gar nicht weggehen. Und sind aber relativ gut quer, weil immer wieder Wander geschaut, das oben woanders ausgeschaut hat. Von dem passt es ganz gut. Ja, jetzt packen wir es an. Nutzen wir den Asphaltrand noch aus, was wir haben. Und freuen uns auf Schotter und aufs Tragen. Ja, so schlängeln wir uns jetzt, jetzt der Auffahrer. Wunderschön da. Feine Temperaturen und der Asphalt ist ja optimal. Da sparen wir nicht viel Kraft und bin schon sehr gespannt. Von unten haben wir die Hitze schon gesehen, direkt am Gletscher. Schaut sehr cool aus. Schauen wir ob es uns so aufgeht. Aber wir sind wir guter Dinge. Und deshalb schaut es so aus. Auch sehr eindrucksvoll. Ja, Nachinnsack über Heidi. Schaut echt so aus. Sehr schön. Mittlerweile haben wir schon einige Meter auf der Vorstraße hinter uns. Und da ist es gerade wunderschön. Sieht man jetzt schon richtig gut auf, wo es für uns hingeht. Wow. Das Teil ist ewig lang. Aber der sieht total schön. So schaut es bei uns jetzt aus. Wunderschön und es ist so steil. Das glaubt man nicht. Aber da ist keine Gangfrage mehr, es ist einfach so steil. Äh, Asphalt hast, steil. Ich meine, es ist mehr als steil. Es ist echt steil. <lacht> Ja, die steile Rampen hätten wir hinter uns. Und dann kommt man zu der wunderschönen Daimerhütte, Hütte, heißt die. Da können wir dann auch wieder an. Für uns geht es jetzt immer da rauf. Und schauen wir, ob wir dann da noch einkämen können, wie es zeitlich ausgeht. Weil die haben das voll nicht nett beschrieben. Die machen jeden Tag selber frische Butter und Graukäse. Ähm, die haben sicher, es ist auch noch voll viele andere saugute, selber gemachte Sachen. Ja, es ladet ein und da geht es uns jetzt auf. Das heißt, Hookerbike montieren und los geht's. Auch schon dort wunderschön und sehr vielversprechend. Ja gut, wir ihr seht, haben wir schon eine, einige Meter tragend hinter uns. und unten ist nämlich die steile Vorstraßen, wo wir zuerst auf sind. Ein wunderschöner Bauerweg da rauf. Krass gut. Und so schaut es bei uns jetzt da aus. Schon sehr alpin, aber der Weg ist echt richtig cool da. Sehr schön. Alright, wir sind mitten in der Tragepartie. Von hinten schaut es so aus: Wopala. Wahnsinns Sache Und wir uns geht jetzt durch, durch die Schneevögel. Da wäre ich jetzt weniger zum das hacker Und oben bringen wir es dann wieder hin, das Ganze. Jetzt sind wir schon echt gut weit herum. Jetzt zieht immer auf und zu, aber oben scheint die Sonne. Haben wir schon ein paar Zeit. Das freuen uns. Für uns geht es jetzt da auf und durch und da oben ist dann schon die Hit, ne? Ja, wir befinden uns auf Schnee. Es hat so viel Schnee hier, und es ist einfach Wahnsinn. So, jetzt zeige ich euch mal, wie So, und für uns geht es jetzt dann da auf. So, jetzt sind wir in der Kletterpassage. Bis jetzt geht es voll gut, cool. haben super versichert, oh. total gut, da sieht man es. Und so geht es weiter, ich traue mich auch mal. Der Bessere von ich, ich das auf der anderen Seite, ja, mit Ich bin Händelbein bist du der Chef. Ja gut, jetzt wird es richtig zum Klettern. Ja, das gut. ist mit der, Stu äh, mit der wie sagen Leiter, das ist der Sack. Aber geht mega gut, also echt, und das Hockeyball, Bike sehe wie perfekt. Perfekt, ja, oder? Ich habe es ja Jahr doch gesagt, wie es das ist die erste Übung. Ja. Das ist quasi, möge die Leiter mit dir sein. Und da sind wir. Da sind das Wahnsinn, was blöd ist, bei uns haben wir ja Kicks drinnen. Auf die ja. Steine. Genau. Ein wenig rutschen da mehr Aber, Aber super, ein Zuckerberg ist echt perfekt für sowas. Ja. Und da geht es jetzt weiter. Ja. Yeah. Ja, yeah. so, das glaubst du oder nicht? Aber wir haben es geschafft. Den, weg, den letzten Meter, der Weg ist abnormal, der wird immer besser. Das ist echt krass. Wenn ich rechts umschwenke, ist die Hütte da. Ach oh, geil! So geil! Mega! Gleich geschafft! Ja, wir haben es geschafft! Wir haben auch schon geausnet. Jetzt gibt es noch eine Nachspeise. Und weil gerade das Wetter jetzt gut ist und nicht mehr so viele Leute da sind, mache ich einen kurzen Bahnschwenk. Da sieht man wunderschöne Hütten. Eigenen Stil, aber schaut von nachher echt cool aus. Wunderschön. es hat immer so auf und zu gerissen. Ding haben wir ein bisschen abgewartet. <lacht> da oben im Nebel war der Gipfel. Und da sieht man noch ein paar Gletscher ausläuft Da stehen die Bikes. Und da hinten ist auch noch alles Gletscher. Und da ist dann die Grenze Österreich. Sehr cool. Hat sich richtig gezogen. Es ist aber super gegangen. Die Kletterpassagen waren extrem gut machbar. Und herum ist der Weg besser denn je, am den leichtesten vor der ganzen Tour, würde sagen. Ja. <lacht> also voll cool zum Einfahren. Ob es klappt oder nicht, man fährt sich ein, man nimmt ein paar es wird schwieriger. Stranger Weg. Aber Echt in cool. Summe sicher 95% Vorbau ist für einen 3.000. Dann nicht aber selbstverständlich. Und macht Freude auf mehr. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da hinten bis zum Auto gehe. Aber in Summe sind es jetzt 2.000 Euro. Sehr cool. Puh. Morgen, Raoul. Das heißt, da rollen die Röcke. Riegel, Kraft denken und dann geht's für uns. Ende gut, alles gut. <lacht> es ist schon 7 Uhr abends und wir sind schon wieder beim Auto. Das heißt, wir haben keine 12 Stunden braucht. Das ist mega. Echt cool. Unter 12 Stunden die Tour und die haben echt gemütlich ruggen. Da hinten waren wir oben. Schon für da ganz ein kleiner Punkt. Da ganz, ja. ganz, ganz, ganz hinterbei. Da, da, da war eigentlich in Österreich schon wieder. ganz hinten. nicht, nicht ganz Auf jeden Fall ist es sehr geil. Echt cool. Das ist geil wo. So war war S4. S3, S3, S4, total flauig. Also wirklich dann mega. Südden und war S3 S0. SMS-Trail. Ja, das wir selbst schreiben ja. können. Ich habe zwei WhatsApp geschickt davor. Ja. Und ja, ist echt cool Auf gegangen. Auf jeden Fall war echt richtig geil. ich bin jetzt so durch. Wir haben reserviert für Pizza. Äh, jeder der Familienpizza bestellt und 6 Liter Wein. Bremsen. Bremsen sind jetzt abbrennt, hinten gibt es neue. Und das ist ja. In diesem Sinne, wenn ihr es Zeit habt, haut es in die Kommentare, wenn ihr es mal oben wollt. Wenn ihr einen gern Daumen oben nach oben und dann, Bis zum nächsten Mal. See you later. Macht es gut. ciao. <lacht> ciao.